Im alten gefangen sein, nie raus, ausgewohnten leiden. Freude, die von Erlösung spricht, soll nur kurzes Glück sein. Komm, lass uns verlassen, was uns zählt, und lass uns halten, was ewig zählt, lass uns beenden, wovor ein jeder flieht. Gewohnt, die alten Kleider tragen, dies sei nicht unser Lebenslied, denn er ist der Gott, der nach allen schaut und den man schauend liebt, lässt nie ab von seiner Hände Werk. Gib dich mit hinein, lass dir dein Herz zeigen, behutsam und doch ist es Trauerbiss, bis es in seinen Händen liegt bei dem Gott, bei den Gott der dich sieht. Keiner, der sich nimmt, es sei, es ist ihm gegeben. Keiner, der sich bringt, nur in ihm ist das Leben. Und so viele, die vom großen Ganzen reden sind, wir werden jetzt still. Darf mich trauen, beschützt, mein Wesen muss ich nicht verschweigen, darf schauen, was mich bewegt, wie es um mich steht und mit dem Wert, mit dem er mich bemisst. Es ist gut, dass es dich gibt, damit gebe ich mich hinein, Lass mir von dir mein Herz zeigen. Behutsam und doch ist es Trauer, bis, bis es in deinen Händen liegt. Bei dem Gott, bei dem Gott, der mich sieht. Gib dich mit hinein, lass dir dein Herz zeigen. Behutsam und doch ist es Trauer, ist es Trauer, bis bis es in seinen Händen liegt, bei dem Gott, bei dem Gott, der dich sieht.